Herzlich Willkommen! In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie sich über den E-Medien-Login bei der UB Augsburg anmelden und so auf Zeitschriftenartikel zugreifen können. Um den E-Medien-Login nutzen zu können, benötigen Sie einen Bibliotheksausweis für Ärztinnen und Ärzte der UB Augsburg. Nun können Sie Ihre Recherche über die Webseite der Teilbibliothek Medizin starten. Hier sind die wichtigsten Ressourcen verlinkt, wie zum Beispiel PubMed oder die elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB. Wir zeigen Ihnen ein Beispiel anhand von PubMed. Zunächst werden Ihre Bibliotheksnummer und Ihr Passwort, hier als OPAC-PIN bezeichnet, abgefragt. Die Bibliotheksnummer finden Sie auf Ihrem Bibliotheksausweis hinter der Aufschrift Bibliothek. Ihr OPAC-PIN ist voreingestellt, Ihr Geburtsdatum in der Form Tag-Tag, Monat-Monat, ohne Satzzeichen, es sei denn, Sie haben Ihr Passwort bereits geändert. Nach der Anmeldung werden Sie weitergeleitet. Dass Sie angemeldet sind, sehen Sie daran, dass in der Adresszeile nun easyproxy.bibliothek.uni-augsburg.de steht. In PubMed recherchieren Sie nun wie gewohnt. Nun folgen Sie dem Link zum Verlag. Wenn die Universität eine Lizenz für die Zeitschrift hat, können Sie anschließend den Volltext lesen oder als PDF herunterladen. Wenn die Universität keine Lizenz hat, wie für die meisten Elsevier-Zeitschriften, steht zwar ebenfalls easyproxy.bibliothek.uni-augsburg.de in der Adresszeile, es besteht aber kein Zugriff auf den Volltext. In diesen Fällen können Sie Artikel über die Fernleihe oder den Dokumentenlieferdienst DocMet bestellen. Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. Sie haben einen Artikel gefunden und möchten nachträglich prüfen, ob der Zugang via e medien login möglich ist? Hierfür können Sie sich in Ihrem Browser ein Lesezeichen anlegen. Auf der Website finden Sie dazu einen JavaScript-Befehl. Speichern Sie diesen in den Zwischenspeicher. Dazu markieren Sie die Zeile und klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Kopieren aus. Wie das Schritt für Schritt funktioniert, zeigen wir am Ende des Videos. Nun können Sie prüfen, ob Sie Zugriff auf den Artikel haben. Klicken Sie auf das erstellte Lesezeichen. Wenn Sie vorher noch nicht angemeldet waren, wird nun wieder Ihr bibliothekslogin abgefragt. Wenn eine Lizenz für die Zeitschrift an der UB Augsburg vorhanden ist, werden Sie danach zum Volltext weitergeleitet. Im Folgenden zeigen wir das Anlegen des Lesezeichens für die Browser Firefox, Chrome und Safari. In Firefox speichern Sie ein Lesezeichen über das Sternchen am Ende der Browserzeile ab. Nennen Sie das Lesezeichen zum Beispiel Neuladen über e medien Login. Rufen Sie das Bearbeitungsmenü für das neue Lesezeichen auf. In Firefox findet man es, indem man das Bibliothekssymbol rechts neben der Browserzeile anklickt. Dort ruft man Lesezeichen auf und klickt dann ganz unten auf Lesezeichen verwalten. Wählen Sie das zu ändernde Lesezeichen aus und fügen Sie zuvor den gespeicherten JavaScript-Befehl in die Adresszeile ein. Dies funktioniert, indem Sie die rechte Maustaste anklicken und Einfügen auswählen. Die Änderung wird automatisch gespeichert. In Chrome speichern Sie ein Lesezeichen, zum Beispiel über den Stern am Ende der Browserzeile, oder indem Sie zuerst auf Menü klicken, dann auf Lesezeichen und dann auf Lesezeichen für diesen Tab erstellen. Es erscheint nun ein kleines Bearbeitungsfenster. Unter Mehr kommen Sie zu den weiteren Optionen. Hier können Sie einen Namen für das Lesezeichen festlegen und unter URL können Sie den JavaScript-Befehl aus Ihrem Zwischenspeicher einfügen. Klicken Sie dann auf Speichern. Die Lesezeichen können Sie sich anzeigen lassen über einen Klick auf Menü, dann Lesezeichen und dann Lesezeichenleiste anzeigen. In Safari speichern Sie ein Lesezeichen ab über einen Klick auf Lesezeichen und dann Lesezeichen hinzufügen. Es erscheint ein kleines Bearbeitungsfenster. Hier können Sie einen Namen für das Lesezeichen festlegen. Klicken Sie dann auf Hinzufügen. Rufen Sie das Bearbeitungsmenü auf unter Lesezeichen, dann klicken Sie auf Lesezeichen bearbeiten. Klicken Sie auf das neue Lesezeichen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Adresse bearbeiten aus. Fügen Sie nun den JavaScript-Befehl aus dem Zwischenspeicher ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter. Die Lesezeichen können Sie sich anzeigen lassen über einen Klick auf Darstellung und dann Favoritenleiste anzeigen. Bei Fragen zum Literaturzugriff können Sie sich jederzeit an das Team der Teilbibliothek Medizin wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter.